Moin! Herzlich Willkommen zur Abschlusspräsentation von JugendHakt in Hamburg 2019. Was ist JugendHakt eigentlich? JugendHakt ist ein Projekt der Open Knowledge Foundation Deutschland und mediale Pfade. Es ist ein gemeinnütziges, deutschlandweites Förderprogramm für programmierbegeisterte Jugendliche. Wir, ihr seid zwischen 12 und 18 Jahre alt, habt Interesse an Open Source, offenen Daten und damit die Welt mit Code ein Stück besser zu machen. Das Ganze gibt es seit 2013 und findet an verschiedensten Städten in ganz Deutschland statt mit über 500 Teilnehmern und inzwischen sind wir nicht nur in Deutschland vertreten, es gibt uns in der Schweiz, in Österreich und auch in der ganzen Welt, in der Türkei, in Japan, in Indien, in Südkorea und Sri Lanka. Das Wichtige ist, dieses Event wird möglich gemacht von ganz vielen tollen Menschen, die viel Zeit, Energie ehrenamtlich hier reinstecken, damit ihr alle ein tolles Wochenende habt. Da wären zum einen unsere tollen Mentoren, die euch mit Rat und Tat zur Seite stehen, sodass wann immer ihr nicht weiterkommt, etwas wissen wollt, oder vielleicht einfach nur mal eine Pause braucht, die sind dann für euch da. Zeigt euch, dieser Applaus ist für euch. Jugendtakt in Hamburg wird organisiert von fünf Menschen. Das sind Anne, Birte, Torben, Rike und ich. Ich bin Hanno. Wir haben die letzten, ich würde sagen, sechs Monate ungefähr da reingesteckt, dieses Event möglich zu machen. Damit dieses Event überhaupt möglich ist, müssen wir uns und sollen wir uns und wollen wir uns bei all unseren Förderern, Sponsoren und Partnern bedanken. Da wäre die Heidehof-Stiftung, die Hohmann-Stiftung, die Joachim-Herz-Stiftung, die Behörde für Kultur und Medien der Stadt Hamburg und das Jugendinformationszentrum. Außerdem müssen wir uns und wir wollen uns bedanken beim Beta-Haus, dieser fantastischen Location, die es uns ermöglicht, dieses Wochenende überhaupt stattfinden zu lassen. Dankeschön! Damit wir hier diesen fantastischen Ton haben und das Video, danken wir uns auch beim VOG, die mitten unter euch sitzen und dafür sorgen, dass wir hier Bild, Stream und Bits haben. Aber eigentlich geht es hier gar nicht mehr um uns, sondern es geht um euch und wir sitzen hier um endlich zu erfahren, was ihr an diesem Wochenende alles gemacht habt. Von daher würde ich Julia zu mir bitten, die euch die letzten Tage, insbesondere gestern Abend, ein bisschen angeschaut hat, was sie alles gemacht hat und übergebe die Moderation. Vielen Dank. Ja auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich bin immer wieder überrascht, dass auf einmal Sonntag ist und zwei Tage vergangen sind, in denen unfassbar viel passiert ist und vor allem sind dabei großartige Projekte entstanden. Zehn Gruppen werden jetzt hier präsentieren, was sie gemacht haben in den letzten Tagen. und in diesem Jahr gibt es bei Jugendhack so ein Jahresmotto. Eigentlich ist das Motto, mit Code die Welt verbessern. In diesem Jahr ist es mit Code die Umwelt verbessern. Das heißt, wir schauen so ein bisschen auf dieses ganze Problem mit dem Klima und dem Wetter. Und um das ein bisschen besser verstehen zu können, hatten wir am Freitagabend direkt mal Besuch vom Deutschen Wetterdienst, wo es genau darum ging. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Klima und dem Wetter? Wie kann man das berechnen? Was sind da Modelle? Und wie kann man Wettervorhersagen machen? Und das haben dann wohl auch ein paar Gruppen zum Anlass genommen, um da sich ein bisschen näher drum zu kümmern. Denn Klimaschutz, klar, wissen wir alle, ist super wichtig, liest man jeden Tag in der Zeitung. Es ist ganz viel CO2 da, es wird immer mehr. Das ist schädlich für unsere Umwelt wegen den Treibhausgasen. Das ist schädlich für unsere Gesundheit. Alles schön und gut. Aber eine Gruppe hat sich gefragt, wir als Menschen, wir nehmen es ja gar nicht so richtig wahr. Also müssen wir irgendwas bauen, was das für uns wahrnehmen kann. Und deshalb bitte ich jetzt Klimaalarm auf die Bühne, also Corinna, Johannes und Gero. Wenn die Lampe blinkt, deine Umwelt stinkt. Das ist unser Projekt Klimaalarm. Aber was ist Klimaalarm eigentlich genau? Klimaalarm ist ein Sensor, der bestimmte Gaskonzentrationen misst. Dieser Sensor ist portabel, das heißt, man kann ihn mitnehmen, zum Beispiel wenn man Fahrrad fährt oder spazieren geht. Außerdem gibt der Sensor Alarm, wenn bestimmte Grenzwerte überschritten werden. Dann blinkt diese Lampe. Damit hilft der Sensor uns, unsere Umwelt besser wahrzunehmen. Damit können wir zum einen unsere eigene Gesundheit schützen, da wir eben wissen, welche Gaskonzentrationen um uns herum sind. Und, Und, Und zum anderen können wir unser Klima schützen, da wir damit darauf aufmerksam gemacht werden, dass das Klima sich eben erwärmt. Ja genau, hier haben wir das einmal grafisch dargestellt. Ähm, genau, das heißt, da werden einmal die Werte von dem Sensor da vorne auf dem Tisch angezeigt. Und wie das Ganze im Hintergrund aussieht, haben wir mal eine Präsentation vorbereitet. Genau, das sieht dann folgendermaßen aus. Hier vorne steht ein Arduino Uno, an dem sind halt verschiedene Sensoren angeschlossen. Dann werden diese Daten ähm, halt vom Arduino verarbeitet und über eine serielle Schnittstelle an einen kleinen Rechner weitergegeben, das ist der Raspberry Pi 3. Und auf dem läuft ein kleines Programm, was einen Webserver aufmacht und äh, die Daten auf einem Browser darstellt. Dazu haben wir einmal SocketIO verwendet, um die Daten von den Sensoren in Echtzeit auf die Webseite zu bringen. Die Webseite ist dann mit Bootstrap 4 äh, erstellt, das macht das Ganze halt ein bisschen schicker. Chart.js, um halt die Graphen anzuzeigen, und jQuery, damit man ein bisschen die Logik mit dem Design verbindet. Später kann man dann auch noch. Noch ein Server, der dann praktisch alle Daten von allen Klimaalarmstationen zusammenführt, benutzen, um zum Beispiel zu gucken, wo in der Stadt ist gerade die Luft am schlechtesten, wo kann ich eventuell einen anderen Weg nehmen, um eben diese Schlimmluft zu umgehen. Genau, das heißt, wir werden einmal die Standortdaten denn von dem Gerät übertragen und zurück bekommt man eben eine äh, Luftqualitätskarte. Genau. Hier sieht man einmal den Server laufen und am Ende hat man dann... Am Ende hat man dann Am Ende hat man dann Ja. Deswegen einmal alle aus den WLAN ausloggen bitte. Ah ja. Genau, jetzt haben wir hier einmal die Sensordaten. Genau. Das können wir auch einmal vorführen. Da wird jetzt einmal an den Sensor ein Feuerzeug gehalten, was halt Gas ausströmt und das sieht man da auch ganz schön gut. Ja. Und wir haben hier jetzt natürlich einmal ein äh, Diagramm über die Zeit, das heißt, da kann man halt einmal Veränderungen über die Zeit ansehen. Ähm, was ich aber auch mal witzig finde, wäre zum Beispiel hier ein Tortendiagramm, wo man dann zum Beispiel die Luftzusammensetzung sieht, prozentual, also anteilsmäßig. Ist jetzt äh, das sind jetzt so Demo-Daten, weil wir bei den äh, finalen Daten jetzt nur äh, einen Sensor auswerten. Das heißt, da ist das nicht sehr aussagekräftig, wenn man nur einen Wert hat, dann sieht das nämlich so aus. Genau, man kann jetzt auch zum Beispiel, was wir auch eingebaut haben beim Liniendiagramm, sich einzelne Werte angucken. Wenn wir jetzt zum Beispiel nur die CO2-Werte haben, können wir jetzt zum Beispiel die Werte für die Luftverschmutzung ausblenden. Oder auch alle Werte ausblenden. Dann vielen, vielen herzlichen Dank an Klimaalarm. Man sieht also schon, glaube ich, einen ganz guten Einblick. Die Jugendlichen hier, die lernen echt viel und auch wir Mentorinnen lernen. Einen ganzen Haufen dabei. Ähm, was ich ganz spannend fand, ist das nächste Thema. Wissen Sie eigentlich, wie viele Lebensmittel in Deutschland jedes Jahr weggeworfen werden? Das sind ganz schön viele. Und das hat sich die nächste Gruppe ein bisschen näher angeschaut. Und wir wären natürlich nicht bei Jugend. Hätte man nicht gedacht, das ist ein Problem. Wir finden eine Lösung dafür. Und da haben sich Benno, Paul, Loic und Antonia überlegt, okay, wir machen mal Gastro-Aid und lösen das Ganze mit dieser Lebensmittelverschwendung. Und hier sind sie.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 Jugendlichen wahrscheinlich eher weniger, wir hatten nämlich echt viel Essen dieses Wochenende. Aber vielleicht so der ein oder andere, der heute Morgen dachte, boah, so ein richtig perfektes Toast wäre jetzt super. Aber ich möchte es mir nicht selbst machen, weil es ist ja so ein Aufwand. Jugendhack. das heißt, wir versuchen die Dinge so zu machen, wie sie uns am besten passen. Und das heißt auch, dass wir uns überlegen, wie wir das perfekte, knusprige, wunderbare Toast bekommen, ohne persönlich allzu großen Aufwand reinzustecken. Kann man ja auch alles mit Technik lösen, das haben die Nächsten, die nächste Gruppe gemacht. Autotoaster kommt jetzt hier auf die Bühne. Mit Moritz, Ben, Mara, Jenny und Jasper. Und Achtung, hier haben wir eine Teilnehmerin, die möchte nicht fotografiert werden. Sie wird sich jetzt hier äh, auf meiner rechten Seite aufhalten. Achso, sie bleibt sitzen. Ja, okay, dann ist alles entspannt. Und der Rest, den sieht man ja hier schon fleißig aufbauen. Extra übrigens mit Toaster organisiert. Okay, wunderbar. Bildschirm läuft, Toaster steht und der Rest macht ihr dann. So, ja, wir wurden ja schon gut vorgestellt. Wir sind die Auto Toaster Gruppe. Ähm, ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt,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 Man kennt vielleicht so ein Sorgentelefon, aber wir sind ja mittlerweile im 21. Jahrhundert. 2019 macht man das natürlich anders. Und die nächste Gruppe mit Alexandra, Johannes, Rana, Punam und Mia, die haben sich überlegt, ach, das geht alles auch online und haben Chat That entwickelt, also einen Online-Kummerkasten. Der Adapter fehlt. Welcher? Ja, also wir sind ChatDad und wir wollen erreichen, dass Teenager offener mit ihren Problemen umgehen. Ähm, und ähm, dabei haben sie die Möglichkeit, bei unserer Webseite uns anzuschreiben oder mit anderen Leuten ähm, über ihre Probleme zu reden, wie zum Beispiel Mobbing oder Probleme in der Schule. Oder wenn sie Probleme mit, mit den Eltern haben, ja, können sie uns dann anschreiben. Und vorher gab es so eine App, ähm, die ich und mir halt entworfen haben bei einer anderen Stiftung und ähm, wir, haben halt wir haben uns halt gedacht, ähm, dass wir das auch als eine Website machen könnten und das haben wir dann als Gruppe beschlossen, dass wir das dann zusammen machen und ja, das haben wir dann auch umgesetzt. Genau, also ich war fürs Backend verantwortlich. Wir haben uns einen eigenen Webserver aufgesetzt mit der xmpp software und darauf haben wir eine Forensoftware am Laufen, die ähm, FlexBB heißt. Und diese Forensoftware äh, nutzt selber eine, ähm, eine Datenbasis, also Datenbank. Die kann man auch hier sehen. Und genau, da sind dann halt die ganzen Nutzer und Forenbeiträge und so weiter eingetragen. Genau, das ist das Backend und dann gibt es auch das Frontend und das Design. Darum habe ich mich gekümmert, aber nicht alleine, sondern noch mit einem anderen Mädchen, Rana. Aber sie konnte heute leider nicht äh, dabei sein, deswegen mache ich das jetzt alleine, erkläre ich alleine. Also zum Beispiel kann man wunderschön sehen den Hintergrund. Ähm, es hat ähm, ne, einen schönen Farbverlauf, so wie ich finde. Sieht gut aus. <lacht> ähm, dann sieht man da oben, Chatnet, ähm, so eine eher verspätere Schrift. Damit, ja, sieht schön aus. Das, hat, das kann man alles, hab ich, ja, haben wir mit CSS und HTML gemacht. Dann geht's zum Logo, weil, was macht man ohne ein Logo? Das Logo ist schlicht gehalten, schwarz-weiß. Und wie man schön sehen kann, sind da so, wie soll ich beschreiben, drei Textblasen. Und das soll bedeuten, dass sich die Leute untereinander austauschen können. Also ja. Jetzt geht es zum Beispiel, also da steht erstmal, ähm, wer sind wir, wir können euch helfen und jetzt seid ihr dran. Ähm, man muss einfach auf den Link klicken und ähm, man wird zur Seite gebracht. Dann muss man sich erstmal einloggen. Natürlich bleibt das alles anonym, weil ja, es ist halt schön, wenn es anonym bleibt. Dann kann man sich da ein Thema auswählen, zum Beispiel Freunde, wenn man... <lacht> dann kann man jetzt da sein Problem reinschreiben, wie es so schön vorgezeigt wird, Ja. dann einfach nur bestätigen und dann können andere Nutzer oder wir euch helfen, das Problem zu lösen und so werden natürlich auch oft neue Freundschaften geschlossen, was sehr schön ist weil man kann nie genug Freunde haben. <lacht> so. Vielen Dank an Chatwett. Der letzte Satz ist, glaube ich, sehr wahr. Man kann nie genug Freunde haben. Was aber durchaus passieren kann, man kann zu viele Menschen in einem Raum haben.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 wir hatten auch die Idee, dass wir automatisch das Fenster öffnen, wenn die Temperatur draußen zum Beispiel kälter ist als drin oder die Luftqualität draußen besser ist als drin. Und zum Beispiel bei Lärm, dass wir die Fenster nicht schließen, weil hier fährt ungefähr jede fünf Minuten ein Zug vorbei. Und das ist dann immer sehr laut. Ja, da unsere Gruppe aber nur aus zwei Leuten besteht, haben wir uns eigentlich nur auf die Klimaanlage konzentriert. Und Klimaanlagen haben ja eigentlich immer Abwärme.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 Dann Danke an dieses Team für die smarte Klimaanlage, die wir dann hoffentlich nächstes Mal in Betrieb nehmen können und dann überhaupt kein Problem mehr mit irgendwelchen Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, wahrscheinlich dann auch noch alles bis dahin drin. Ähm hier waren ziemlich viele Menschen auf einem Haufen. Im Internet da sind noch viel mehr Menschen auf einem Haufen und trotzdem hat man manchmal das Gefühl, alle reden aneinander vorbei. Dann kommen kluge Leute und sagen, das nennt man Filterbubble und dann kommen kluge Jugendhackjugendliche und sagen Ganz ehrlich, das geht auch ohne. Die versuchen nämlich, diese Filterbubbles einfach mal kaputt zu machen mit dem Projekt Source Exchange. Hier kommen jetzt Moritz, Luke, Hendrik, Angelina und Julius. So, ja, also unser Projekt ist Source Exchange, was gut lief und was wir auf jeden Fall gelernt haben. Ähm, was ist denn überhaupt Source Exchange? Das ist eine kollaborative Webseite zum Quellenaustausch über politische Themen. Ähm, was das Ziel davon sein soll, ist auf jeden Fall die Filter und Meinungsblase, die ja eigentlich jeder irgendwie von sozialen Medien kennt, zu durchsprechen, da man verschiedene Quellen aus verschiedenen Seiten auf einer Seite aggregieren kann und jeder auf ganz, ganz viele verschiedene Quellen zugreifen kann. Das Resultat, das wir uns daraus erhoffen, sind sehr kontroverse Diskussionen, die nicht nur auf einem Standpunkt basieren, sondern auch ganz, ganz viele verschiedene Meinungen mit einbeziehen. Jetzt kommen wir zu den Herausforderungen. Also wir haben mit einem PHP-Framework gearbeitet, was nur einer Person aus unserer Gruppe wirklich bekannt war und die anderen mussten das erst lernen. Das nächste Problem ist gar nicht wirklich ein technisches Problem, sondern ein soziales Problem quasi, wie wir die Links moderieren können, weil es gibt ja auch Links, die einfach dann nicht faktenbasiert äh, sind, die Artikel, und wie kann man damit umgehen? Weil es sollen ja auch verschiedene Meinungen da stehen, aber es gibt auch nicht faktenbasierte Artikel und die müssen wir natürlich löschen. Ähm, und die Datenbank wollte nicht so wie wir wollten, das war auch teilweise ein bisschen schwierig, aber am Ende hat es dann funktioniert. Ja, dann was hat gut funktioniert? Also erstmal, äh, die Zusammenarbeit hat, war so gut, äh, war super, also wir hatten eine gute Arbeitsatmosphäre und das hat auch gut funktioniert. Dann, wir haben viel Neues gelernt, zum Beispiel eben über dieses PHP-Framework, das am Anfang nur eine Person aus der Gruppe konnte, das sieht jetzt besser aus. Und äh, wir hatten auch relativ schnell gute Ergebnisse, nachdem so die ersten Herausforderungen gelöst waren. Wie bereits angesprochen, haben wir das Ganze mit dem PHP Framework Symfony umgesetzt. Das macht einfach viele Dinge im Leben ziemlich viel einfacher. Somit können wir uns auf die wirkliche Funktionalität der Applikation beschränken und müssen nicht irgendwie uns noch mit nervigen kleinen Krams rumärgern. Im Frontend, also was, was der Benutzer am Ende sieht, haben wir HTML, CSS und Bootstrap verwendet. Bootstrap ist ähnlich wie Symfony, macht einfach vieles einfacher. Und als Datenbank, mit der wir, wie bereits angesprochen, viel Spaß hatten, haben wir eine MariaDB. Und die läuft hier auf Alpaca 3, ein kleiner Raspberry Pi, den haben wir lieben und hassen gelernt. Also, also Im Moment haben wir uns jetzt vor allem darauf konzentriert, eben neue Themen zu erstellen oder ja, das umzusetzen und eben zu diesen Links hinzuzufügen. Bis jetzt haben wir eben noch nicht geschafft, das mit den Kommentaren zu machen dass man eben entsprechend basierend auf diesen Links dazu kommentieren kann. Und als nächstes sind wir auch noch dabei, diese Links mit Text bewerten zu können. Das heißt, dass derjenige, der Links praktisch dort angibt, diese selbst schon mal bewerten kann als zum Beispiel seriös oder kontrovers, jedoch auch die Leute, die sich das später anschauen, das auch bewerten können. Also, das hier ist unsere Startseite. Das hier ist unsere Startseite. Und hier kann man ja schon sehen, dass wir die unterteilt haben in die neuesten und populäre Themen. Und da kann man ja auch, auch entsprechend drauf drücken. Und hier wird jetzt werden jetzt die verschiedenen Links angezeigt. Und rechts kann man auch neue Links hinzufügen. Hier kann man ja schon die Tags sehen, die wir jetzt schon mal hinzugefügt haben, jedoch sind die noch nicht mit dem Backend verbunden. Und äh, oben kann man ja schon sehen, dass wir jetzt eingeloggt sind, jedoch ja, kann man, haben wir auch eine Login-Seite. Ja. ja, das hier ist äh, praktisch, hier kann man ein neues Thema erstellen und entsprechend erstmal. Titel und Beschreibung hinzufügen und im nächsten Schritt dann entsprechend links hinzufügen. Das. Vielen Dank. Dann herzlichen Dank an die Gruppe Source Exchange. Und ich glaube, was auch noch so eine ganz spannende Sache ist, was an so einem Wochenende passiert, ist, dass ganz viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Hintergründen, Ideen und Vorstellungen zusammenkommen. Und eine so eine Sache ist zum Beispiel, dass ich irgendjemanden getroffen habe, der gesagt hat, ja, also das mit dem Programmieren, das mache ich richtig gerne, finde ich super cool, aber ich werde kein Programmierer. Ich will eigentlich lieber Medizin studieren. Und sowas findet man hier immer wieder, dass einfach Menschen sagen, klar, mir macht es viel Spaß, Technik auszuprobieren, zu gucken, was kann eigentlich Technik? Aber ich muss eben auch so ein bisschen gucken, was gibt es denn noch da draußen? Ähm und ich zum Beispiel, ich habe Germanistik studiert und in der Literaturwissenschaft, da hatte ich einen Professor, der hat immer gesagt, Literatur ist ein Lebensweltgenerator mit Experimentierfunktion. Und das finde ich eigentlich einen super schönen Ausdruck für einen Text, weil man kann gucken, okay krass, was passiert den Figuren da und wie würde ich vielleicht in der Situation handeln. Viel besser geht es natürlich noch mit Spielen. Und deswegen haben sich hier 13 Menschen zusammengesetzt, um ein Spiel zu entwickeln, dass man einfach mal schauen kann, wenn die Welt so weitergeht, wie sie jetzt geht, was passiert dann? Oder was müsste sich ändern? Hier kommt jetzt die Riesengruppe mit dem Spielprojekt Save Your City. Die werden das deswegen nacheinander präsentieren. Und hier kommt jetzt Gruppe Nummer eins. Die stellen das Konzept vor und das sind Moritz, Milan und Chung. Genau, wir stellen euch erstmal das Konzept von unserem Spiel Save Your City vor.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 Ähm, da gibt es einmal die Kartentypen der Infrastruktur, die sind einfach dafür da, um sich selber so eine kleine ja, Stadt aufzubauen, seine eigene Infrastruktur zu schaffen, ähm, um quasi erstmal ein Grundprinzip zu haben, worauf man aufbauen kann. Ähm, dann gibt es Angriffskarten, das sind ähm, Karten wie verschiedene Politiker oder Lobbyisten, ähm, die dann versuchen müssen, das Gegner, die gegnerische Infrastruktur wieder zu zerstören. Ähm, das ist ja eigentlich nichts anderes als momentan passiert, dass die ganze Welt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 Das sind in dem Fall ein Kohlekraftwerk oder ein Windkraftwerk, ein Wohnhaus oder einen Wald zum Beispiel. Und da muss man halt versuchen, dass seine Stadt nicht aus dem Gleichgewicht kommt. Hier unten ist die Hotbar. Da packt man quasi seine Politiker rein oder seine Lobbyisten. Und dann kann man die halt einzeln auswählen.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 Richtig, vielen Dank an Gruppe Nummer 1, das war das Konzept. Und jetzt kommt der zweite Teil der Gruppe, die haben sich um die Grafik gekümmert. Viel mehr kann ich eigentlich auch gar nicht sagen. Den Rest werden sie selber präsentieren. Ach so, sorry, die Namen, die kann ich schon noch sagen. Das sind Alex, Finn, Johannes, Fahag und Oskar. Also, ähm, ja, wir sind der Designerteil der äh, Savior City des Games. Ja. Ich bin Alex, ich habe die Angriffskarten entworfen und die Idee dazu gehabt. Ja. Ich bin Johannes und ich habe die Infrastruktur erworfen. Ich bin Finn und habe die Verteidigungskarten gemacht. Ich bin Wahak und ich habe Verteidigungskarten und auch Angriffskarten gemacht. Ich bin Oskar und ich habe die Hintergründe gemacht. Also in game und am Startbildschirm. Also zu den äh, Infrastrukturen hatten wir ganz, ganz, ganz viele Karten, aber umsetzen, also wir haben dann auch nur ähm, ein Baum, ein Haus, ein Kohlekraftwerk und ein Windrad geschafft, weil das wäre sonst zu viel gewesen. Ähm, zu den Icons nochmal. Ähm, das wurde ja schon erklärt und die wurden ähm, auch von mir gemalt. Also, dann hatten wir nochmal Ideen zu einem Theater, Park, Wasserwerk, Kino und Hotel. Das wäre halt für die Bewohner gewesen. Da sieht man auch das Icon dafür. Und ja, die konnten wir nicht umsetzen, weil wir zu wenig Zeit dafür hatten. So, hier sieht man nochmal die Hintergründe, die ich gemacht habe. Äh, einmal der Startbildschirm und einmal äh, im Spiel dann der Hintergrund. Die beiden habe ich mit Paintbrush gemacht. Äh, hier jetzt die Umrandung von den Karten. Habe ich beides mit Photopea gemacht. Das sind auch noch mal Zeichnungen von Fahag, glaube ich, zu den Infrastrukturen, also wie die jetzt auf den Karten aussehen. Also das ist auch eine Zeichnung von mir. Und hier sieht man ein Baumschutzspray, das die Verteidigung verstärkt, damit die Bäume nicht so leicht kaputt gehen. Also hier sind Angriffskarten wie Politiker und der Lobbyist, Sowie auch der Kohlbarrior. Hier nochmal äh, zwei Karten von mir. Einmal ein Politiker, den ihr bestimmt kennt, äh, der nicht ganz so viel von äh, Klima hält. Oder vom Klimawandel. Ähm. <lacht> Und hier nochmal eine zweite Abbildung vom Kohlebaron. Das wurden jetzt ein, werden jetzt ein paar Karten von uns aufgezeigt, die fertig wurden. Einmal das Haus, das Kohlekraftwerk, der Baum und das Windrad. Hier sieht man die Energie, die Lebensqualität und die Bewohner, die da reinkommen, zum Beispiel ins Haus. Da ist so eine kleine Mini-Beschreibung ja. und das ist quasi auf allen Karten vorhanden. Vielen Dank an die Designgruppe von Save Your City und ich glaube, da wurde was ziemlich Wichtiges angesprochen, nämlich wir hatten tausend Ideen und umsetzen davon konnten wir nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Ich glaube, das ist so eine Sache ziemlich schwer zu verstehen und zu akzeptieren, dass man in zwei Tagen nun eben nicht mehr schaffen kann als einen Prototyp. Das ist meistens ein Anfang, oftmals landet dann die Software auf GitHub, wo dann eben als freie Software daran weitergearbeitet werden kann. Aber manchmal ist es eben auch einfach nur ein Prototyp und deswegen ist immer spannend, wie geht es damit weiter und natürlich einfach erstmal so einen Einblick zu schauen, was können wir überhaupt machen. Das ist eben das Ziel, was wir hier am Sonntag präsentieren können. Hier neben mir steht jetzt schon der dritte Teil der Gruppe, dieser doch ein bisschen größer gewordenen Gruppe, die haben sich mit der Technik beschäftigt. Das sind Mitya, Moritz, Konrad, Hanna, Julian und Philipp. Und was die da genau im Hintergrund dieses Spiels gemacht haben, das erklären sie jetzt. Vielen Dank. Wir sind das dritte Team äh, dieses großen Teams und äh, wie bereits am Anfang gesagt, wir sind 13 Personen und deshalb musste man sich als erstes überlegen, wie organisiert man 13 Personen? Und ähm, das ist wie bereits bei diesen drei Personen, äh, drei Präsentationen erkennbar durch drei verschiedene Gruppen entstanden. Ein Konzept, eine Design- und eine Technikgruppe. Und ähm, das Schwierigste war hierbei die äh, Kommunikation zwischen diesen drei Gruppen zu entstehen zu lassen und dann eben, dass alle auch immer wissen, was die anderen gerade machen und dann auch zueinander arbeiten und dass zum Beispiel Formate übereinstimmen, dass äh, die richtigen Dateienformate genutzt werden, die richtigen Größen der Dateien genutzt werden und so weiter und so fort. Genau, dann äh, weiter jetzt zur Technik. Und zwar, wie haben wir das Ganze umgesetzt? Wir haben uns für die Godot Engine entschieden. Das ist passend zu Jugendhack natürlich Open Source und trägt damit auch keine Kosten mit sich, wie das anders ist bei Unity oder Unreal Engine, zwei andere sehr beliebte. Es gibt auch keine Teilabgaben, also wenn man Spiele damit publisht, muss man auch keine Einnahmen abgeben. Es unterstützt genau wie eigentlich die meisten Spiele-Engines 2D und 3D und benutzt eine eigene Skriptsprache oder Visual Coding, also äh, malen nach Zahlen im Programmieren. Ähm, ja, die Engine ist gerade durch die eigene Skriptsprache sehr intuitiv und war dann trotzdem noch gut zu verwenden, obwohl die meisten im Team und sogar die Mentoren diese Engine noch gar nicht kannten. Ähm, genau. Für die Kommunikation zweier Spieler äh, haben wir RPC benutzt. Das ist kurz äh, für Remote äh, Procedure Calls. Ähm, wir haben da Methodennamen äh, an einen anderen Spieler geschickt und von, bei diesem Spieler wurden dann diese Methoden ausgeführt. Und somit konnte man dann halt, ähm, halt das Spiel synchronisieren, so dass bei äh, dem einen Spieler die Karten, die der andere Spieler gelegt hat, angezeigt werden. Ähm, genau. Ja, äh, du hast den Laptop da. Super, okay. Genau, dann demonstrieren wir das Ganze natürlich einmal kurz. Ähm und zwar seht ihr dann auch einmal die neue Version des Spiels. Das ist leider jetzt durch den Präsentationsmodus mit äh, Ubuntu etwas umständlich. Aber äh, hier auf der Leinwand seht ihr nun die neuere Version des Spiels. Ähm, die Karten konnten wir leider auch nicht ganz so umsetzen, wie das Design-Team sich das vorgestellt hat. Aber da werden wir bestimmt in der Zukunft dann noch äh, zukommen. Ähm, genau, Karten spielen kann man ganz einfach durch äh, Drag and Drop und dadurch werden die eingesetzt. Es sind noch nicht alle Karten im Spiel, aber die wichtigsten sind drin. Sobald ich eine Karte gespielt habe, kann ich nichts mehr tun, bis mein Gegner gespielt hat. Der nun eine Karte legen wird. Okay, das Spiel ist nicht verbunden. Ähm, ja, dafür starten wir das einmal kurz neu. Ja, äh, wie das halt so ist. Ja, du kannst auch neu starten. Okay, äh, ihr könnt euch bestimmt vorstellen, wie das aussieht. Ich habe eine Karte gelegt, der andere Spieler legt eine Karte, taucht bei ihm auf, ich darf wieder eine Karte legen. Ist eigentlich ganz simpel. Genau, dann legst du nochmal eine Karte, genau, und dann legt der Gegner eine Karte, tada, da ist sie, und dann darf man selber wieder eine Karte legen. Ja. Äh, das war es noch nicht ganz von der Technikgruppe, aber das war es jetzt erstmal von dem Spiel selbst. Äh, es gibt dann aber auch noch eine schöne Website, die für dieses Spiel entworfen wurde. Und damit geht es jetzt weiter. Genau, ähm, die Website habe ich gemacht. Und äh, ja, oh, ja. da ist noch einmal äh, das Game erklärt mit der Message. Äh, dann gibt es hier nochmal... Das Impressum, also die Leute, die mitgemacht haben. Und noch ein Dankeschön. Und dann äh, gibt es noch die Readme auf Git. Die habe ich auch geschrieben, zusammen mit äh, ihm. Sekunde. Und dann äh, gibt es hoffentlich in naher Zukunft noch, äh, ja, hier, Releases beim... Beim Download-Link. Okay, und damit vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für alle unsere Mentoren. Ohne euch hätten wir es nicht hinbekommen. Dann vielen Dank an Save Your City, die mal eben in zwei Tagen sich so ein ganzes Spiel ausgedacht haben. Ich glaube, dieser Satz, der gerade gefallen ist, ohne euch hätten wir es nicht hinbekommen, der fällt hier öfter. Weil Jugendhakt, das sind ja nicht einfach nur eine Handvoll Leute, sondern das ist ein riesiges Netzwerk. Wir sind, haben Sie gerade ganz am Anfang auch gesehen, habt ihr gerade am Anfang gesehen, mittlerweile im kompletten deutschsprachigen Raum vernetzt, machen das auch mit vernetzten Welten in anderen Ländern. Das heißt, unsere Community auch zwischen den einzelnen Events wird eigentlich immer größer. Und deswegen wurde es mal so langsam an der Zeit, so ein paar kleine Probleme, die dabei immer wieder auftreten, zu lösen, nämlich einmal Organisation, Kommunikation, Hilfe, ich habe was verloren, ja, ich habe was gefunden, ich habe das da und da abgegeben. Solche Sachen kommen immer wieder vor und das hat jetzt die nächste Gruppe versucht zu lösen mit einer App und haben versucht, da mal alles reinzuschmeißen. Hier kommen Benny, Karl, Lars und Marvin mit der jugend app Ja, dann auch noch Hallo von uns. Schön, dass Sie noch da sind. Wir sind die letzte Gruppe und wir haben eben die jugend -Hack app erstellt an diesem Wochenende. Wir haben uns gedacht, dass, wie es schon erwähnt wurde, kleinere Probleme, zum Beispiel, wenn Sachen verloren gehen. Wir haben ja das Thema, die ähm, die Umwelt retten oder mit, mit Code die Umwelt verbessern. Heißt, wir wollen Fundsachen zum Beispiel, die wir hier rumliegen, einfach in diese App tracken und dann können andere Leute, denen die gehören, diese sich melden und diese abholen. Zudem werden kurzzeitige Änderungen, wie jetzt beispielsweise bei uns die Trinkflaschen, die wir selber mitbringen sollten, weil wir einen Wasserspender oben haben, ähm, uns per Push-Benachrichtigung dann ausgegeben werden. Also würden wir uns wünschen, da nicht jeder jeden Tag sein E-Mail-Postfach kontrolliert. Ähm, eine kleine Packliste für damit man halt nochmal schauen kann, ob man wirklich alles dabei hat, was man bräuchte. Ein WLAN-Passwort, wie jetzt hier im Beta-Haus, das wir benötigten, Und wie viel koffeinhaltige Getränke darf ich mit den Marken noch trinken. All das erreichen wir dadurch, dass wir verschiedene APIs parsen, die wir hier zur Verfügung haben. Und also zum Beispiel ist eine, unser Zulip, unser Tool, wo wir hier im ganzen Raum oder das ganze Jugendhack-Team halt uns, uns miteinander verschreiben konnten. Parsen wir, können wichtige Ankündigungen und Nachrichten oder ähnliches rauslesen. Ja, ähm, kommen wir jetzt zu den Technologien. Wir haben einmal ein Backend und ein Frontend und ich gehe jetzt mal erstmal auf das Backend ein. Ähm, wir haben ein Node.js Backend verwendet. Und also dafür, um die ganzen Daten zu speichern, <lacht> keine Demo, ähm, um die Daten zu speichern und eben zum Beispiel diese Badges-Sammlung zu machen oder generell auch allein die ganzen APIs zu parsen. Ähm, dann haben wir Scrubbler verwendet. Das ist ähm, so ein Tool, damit wir ein bisschen organisieren konnten und da konnten wir auch alle gut kommunizieren und Eben ein bisschen Struktur in das Ganze bringen. Dann haben wir MariaDB verwendet, um die Daten eben in der Datenbank zu speichern, die an die Datenbank gesendet werden über das Backend. Und das Ganze haben wir in einer Progressive Wrap App integriert. Das heißt, es ist quasi wie eine Webseite, nur dass man sie auf einem Handy installieren kann, aber trotzdem auch noch auf dem Desktop aufrufen kann. Das heißt, es ist quasi eine gute Kombination, dass man in einem quasi sowohl Handys als auch Computer abgedeckt hat und dass man dann einfach ähm, auch offline sogar die ganzen Sachen lesen kann. Dann haben wir noch verschiedene APIs verwendet, um eben die ganzen Daten zu bekommen. Unter anderem zum Beispiel Jugendhackt-Webseite oder auch Twitter API, Hackdash und eben auch GitHub und Zulip. Jetzt kommen wir zum Frontend. Und das Frontend erkläre ich mal. Wir haben Vue.js verwendet, damit wir alles irgendwie auf einer Seite behalten können und nicht permanent neue Seiten laden müssen. Dazu haben wir den, den WooRouter und den HTTP loader damit wir auch richtig schöne Components haben können und das alles schön organisieren können. Wir haben dann noch HTML, CSS und JavaScript, ganz typische Web-Techniken, ganz viele Jugend-Hacked-Assets, welche wir zum Großteil angefragt haben und vielleicht ein paar noch nachfragen müssen und Feather-Icons aber das ist alles recht langweilig, denn lieber würde man sowas eigentlich sehen. Und deshalb kommen wir jetzt zur hoffentlich funktionierenden Demo. Ja, also hier sieht man schon einen Android Screen, das heißt, es funktioniert auf einem Handy, da sieht man schon unsere App wie eine normale App auf dem Homescreen, obwohl es eigentlich eine Webseite ist. Jetzt können wir die mal öffnen. Da wird man schon mit einer schönen Blog oder einen schönen Startscreen begrüßt, weil die App braucht natürlich ein bisschen zum laden. Hier sieht man dann schon alle Hallo, ja, mit Informationen ähm, zu den ganzen Events oder auch zur Anmeldeseite hier zum Beispiel für Berlin kann man sich jetzt gerade noch offiziell anmelden, obwohl es jetzt eigentlich gerade noch das Event ist, aber jetzt bei den ganzen anderen Events kann man sich jetzt auch noch anmelden, direkt hier in der App oder Informationen anzeigen, Bilder anzeigen und sowas. Und unten sieht man dann diese Leiste, können wir jetzt schon mal in das nächste gehen, genau. Hier sieht man alle Projekte der letzten Events, da können wir zum Beispiel mal. Schauen für Hamburg genau, welche Projekte denn da jetzt schon ihre Daten veröffentlicht haben. Da sieht man jetzt die Texte, Jugendhack-App, da haben wir jetzt auch eine schöne Beschreibung. Das ist eben diese hack -Dash verknüpfung <lacht> Ja, ähm, diese hack -Dash verknüpfung und alle Leute, die eben ihr Projekt da gepublished haben, werden dann auch hier angezeigt. Dann können wir jetzt im nächsten Menüpunkt, das ist die Packing-List, da, da können die Administratoren theoretisch einstellen, ähm, was man eben packen soll. Zum Beispiel jetzt ganz viel Spaß, Das wird dann da gegebenenfalls angezeigt, dann kommen wir jetzt, ja, <lacht> zur Lost and Found Liste, wenn eben ein Admin oder ein Organisator sich denkt, okay, wir haben hier was gefunden, dann können die das da reinschreiben und dann kann man das sehen, okay, auch sogar mit Bild sieht man hier jetzt, da kann man ein Bild auswählen und dann kann man da eben sehen, welche Bilder es da gibt und kann dann gegebenenfalls sagen, ja, das ist meins. Das, wird dann ganz, das Ganze wird dann mit einem Account verknüpft, das heißt, dass man sich dann auch mit dem Account einloggen kann und dann mit dem Account dann ähm, für das Jugendhack-Event anmelden kann oder eben auch diese Found-Sachen bekommen kann. Und da kann man sich dann jetzt eben einloggen und auch registrieren. Mehr gibt es eigentlich nicht. Ja. Ja, und unsere Projekte sind auch auf GitHub und Hackdash. Da könnt ihr es anschauen und gegebenenfalls eine Demo testen für nächstes Mal. Gut, Dankeschön. Dann vielen Dank an die Gruppe, die die Jugend App entwickelt hat. Und das war tatsächlich schon unser letztes Projekt, das hier heute vorgestellt wurde.